Hey Leute, hier ist wieder euer Rookie und willkommen zu einer weiteren Folge Rookie Plus. Wir sind im September angekommen und diesen Monat gibt's Darksiders 3. Ich bin hier schon gleich mal ins Spiel gesprungen. Das ist der Anfang, man landet hier und dann geht's gleich los mit dem Geschnetzel. Also man kann hier so eine Attacke machen, wo dann eben auch durch mehrmaliges Drücken unterschiedliche Kombis bei rumkommen. Man kann hier ein bisschen ausweichen. Hüpfen, Doppelsprung, nicht alles. So, ja, man rennt hier durch, schnetzelt die Gegner. Relativ wenig Chance haben, die treffen einen ab und zu mal, wenn man nicht aufpasst. Hier. Ist ein bisschen stärkerer hier. Ja, schön. Genau. Man hüpft hier so rum und macht und tut. So, okay. Klopft hier ein Gegner nach dem anderen, sammelt hier irgendwelche Fragmente, die sieht man rechts unten, und den kann man dann irgendwann Updates und so zurückkaufen. Und zusätzlich gibt es dann auch so Heilfragmente, die man einfach so kriegt, wo dann die Lebensenergie aufgefüllt wird. Links oben bei dem Lebensbalken, bei dem Grünen ist noch ein roter Balken. Das ist so ein äh, Hass- oder Wutbalken. Da kann man dann halt Special-Effects ausführen. So, hier haben wir den ersten Boss. Und gleich Neid. Genau, hier ja, muss man sich ein bisschen durchkämpfen. Ja. Ein bisschen ungewohnt, dass man hier auf. Oh, heilen wir uns mal schnell. Ist ungewohnt, dass man auf R1 ausweicht. Muss man erstmal reinkommen, wenn man so Kreis oder X von anderen Spielen gewohnt ist. Und dass man hier nicht anvisieren kann, stört mich bis jetzt ein bisschen. Wobei ich mir dann noch nicht sicher bin. Ich habe es noch nicht rausgefunden, ob das geht oder nicht. So. Jetzt dass ich sich da oben in die Luft. Ich muss dem jetzt folgen, ja, hinterher da, weil ich von hier unten nicht angreifen kann. So, hier schön entlang schwingen. Hopp. So, das hier noch. Hopp. Und jetzt... Kombo und ihn auf den Boden der Tataren zurückholen. So, wo er jetzt hin? Wo bist du, mein Freund? So. Und kurz. Ah, schön. Oh. Also springen nützt hier nichts, wenn der Angreift muss man immer. Wir uns mal kurz hier ab. Ah, ein bisschen zu früh. So. Mir fehlt wirklich oh, das Zentrieren von. Ein Visieren, da macht irgendwas Neues. Sehr schön, ui, ui, ui. abwärts geht's. Halte stellen hier alles. Was ist das? Gegner. Gegner. Okay. Dich zu töten ist noch besser als erwartet. Hast mich doch noch gar nicht getötet. So. Oh. Ah, falsche Taste. Ja. Glaubst du, dass du mich töten kannst? Aber da hast du nicht mit mir gerechnet. Ui. Ui, ui, ui. So, der hat er uns platt gemacht. Ich habe nicht auf meine Energie geachtet. Ah, oh, sehr schön. Gut zu wissen: auf L2 kann man Gegner anvisieren. Das wäre die ganze Zeit sehr nützlich gewesen. So, dummerweise gibt es hier wohl keine Checkpoints direkt vom Boss. Das heißt, man muss hier wieder von vorne anfangen, wenn man stirbt waren ja aber bloß ein paar Gegner, War kein Problem. Wir rennen hier schnell durch, wir kennen es ja schon ab. So. Oh, hier schön die Seele aus dem Leib gerissen. Auf, auf, rennen, und ausweichen, und... Oh, muss, muss da gedrückt halten, weil wollen wir mich nicht die ganze Zeit L2 gedrückt halten. So, ja, gebe ich dir den Rest. Also das ist nervig. Vielleicht gucken, ob man das in Einstellungen umstellen kann. Aha, bin ich voll drüber gehüpft bei meinen anderen Spielen hier mit X-Ausweis. So, wir schauen das mal schein äh, Vibration, ausblenden, Empfindlichkeit, Gegnerauswahlmodus, umschalten natürlich so viel besser. Und drüber da. Nehmen wir kurz das kleine Heilfragment. Sehr schön. Okay. Ja, schön, geht hier gut los. So, sieht es doch gleich viel besser aus. Jetzt haben wir den Kampf hier viel mehr im Griff. Das ging ja schnell. Hau da gleich nach oben ab. Nein, dann macht hier einen komischen Stampfer, damit wir eine Stufe niedriger kommen. Und hängt da oben in der Luft rum. Okay. Jojo, mach das meinst du, dass du das tust, ich werde dir die Macht austreiben. Oh, ab auf den Boden der Tatsachen zurück. So ist gleich viel besser und ja, mächtiger Angriff zurück. Wenn Maus weicht, kann man direkt danach einen dicken Angriff landen beim Gegner. Das haut übelst rein. So, wir müssen hier wieder unsere Sprungpassage ausmachen Wir holen uns den hier auf, komm her. Wer auch immer du bist, wir holen dich. was können wir da bringen. paar Punkte hier. Und diese Rage-Anzeige ist voll. Müssen wir mal gleich gucken, wie das funktioniert. Ob. Wenn er wieder auf dem Boden ist. Ah, das... wohl halt die fest. Gut. Ui. Ja. So, hier kommen wir wieder runter mit der... und weiter drauf eingeprügelt wird hier. Ich bin voll ausgewichen. Zack. Ende Gelände mit dir. Fluss mit Neid. Ja, schnapp in dir. Schöner Totenkopfanhänger. Grün vor Neid. Und ende mit dir, du Lurich. Ja, macht gut Spaß. Die Grafik ist nicht gerade die beste. Die ist alles ein bisschen veraltet, hier auch die Charaktermodelle. Wir drücken das weg, um euch nicht zu so sehr zu spoilern. Talisman, der Sünde, hört dich zu deinen Todessünden, er wird oben auf dem Bildschirm angezeigt und zeigt den Weg zur nächsten Sünde, weiß zur nächstgelegenen Sünde und Punkt zu einer anderen Sünde, die aktuell erreichbar sind. Okay, so ein bisschen Open-World-mäßig sieht es fast aus. Löcherkristalle, okay, sehr gut. Hier geht's raus. Weiter geht's. Also so ein bisschen Open-World-Flair hat das Spiel, wobei es sehr schlauartig ist. Aber es werden wir ja noch sehen. Also wir müssen die Sünden sammeln, also machen wir das. Also in den ersten Teilen weiß ich so am Rande, dass es irgendwie um die Reiter der Apokalypse ging geht wahrscheinlich immer noch drum alles mit der Hölle irgendwie zu tun. Selbst mit dem Talisman die anderen Todsünden aufzuspüren wird schwierig. Ja. Wir mal. War sehr leicht aufzuspüren. Das war ein Geschenk. Darauf würde ich nicht noch einmal hoffen. Noch etwas mit. hinzuzufügen? Nur was du vermutlich schon weißt. Die Armeen von Himmel und Hölle haben die Menschenwelt in einzelne Einflussbereiche unterteilt. Sieh dich um. Die Turbulenzen, die wir erlebt haben, sind die Personifizierung des Kampfes zwischen Ordnung und Chaos. Du hast ja angesichts dieser Umgebung eine wenig beneidenswerte Aufgabe ausgesucht. Gerade das macht den Spaß aus. Die anderen Sünden verbergen sich in dieser zerstörten Welt. Sie greifen in ihrem Streben nach Macht. Engel wie Dämonen gleichermaßen an. Ihre Überheblichkeit wird mich direkt zu ihnen führen. Vielleicht, aber du wirst Hilfe brauchen. Was immer ich brauche, nehme ich mir Beobachterin. Sehr schön. Story hier ein bisschen näher gebracht. Ui, schon gedacht, er hält die, sie hält sich wieder nicht fest hier. Das sieht aus wie ein Checkpoint. Okay. So. Ach hier, war so ein Geist. Okay, also wir sind immer noch ein apokalyptischer Reiter. Und sammeln die Sünden in der vom Krieg gepeinigten Welt. Sehr schön. Oh, da ich auch noch auf die Mütze. Und du hier. Ein bisschen Heilung wäre mal nicht schlecht. Ich könnte mich hier zwar heilen. Sehr schön, aber ich dachte, ich krieg sie hier. Durch die Typen wieder hin, scheinbar nicht. Gut. Also sonst kann man hier nichts zerstören, nur das was zerstört werden soll. Ähm, hm, scheint wohl über mir zu sein. Ja, ich vermute hier einfach mal, wo es angeht. Also folgt diesem Kompass da oben. Kein. Ich sehe aber keinen. Weiter hoch geht's nicht. Unten sind welche. Jetzt ist er unter mir. Ja, könnte er unten sein. Okay, wir warten einfach nicht drauf, dass dieses Symbol kommt, dass man sich da festhalten kann. Wir halten uns einfach fest. Sehr schön. Hier kann man durchkriechen. Okay. First Persian Einlage hier, Kleine. Bissel durchkriechen, da haben sie sich was gedacht dabei, ein bisschen Abwechslung ins Spiel zu bringen. Ja, also mir gefällt, kann man auf jeden Fall weiterempfehlen, umsonst sowieso immer. Mal was für zwischendurch, wenn die ganzen AAA-Titel alle durchgespielt sind. Ja, okay. So, also die Steuerung ist wirklich sehr gewöhnungsbedürftig, wenn man so viel spielt wie ich und eben schon so einzelne Steuerungsmuster von anderen Spielen in Fleisch und Blut übergegangen sind. Okay, also dafür brauchen wir wohl irgendwas, was wir erst später kriegen. Es gibt also auch Begrenzungen, die erst mit der Zeit freigeschalten werden. Ja, Wir gucken uns noch den Boss hier an. Ich vermute mal, der ist jetzt gleich und dann war es das für heute. Okay, hier ist auch eine Barriere. So. Ja, man kriegt hier schön in der Ansicht dann auch angezeigt, wenn man auf der anderen Seite attackiert wird. Dass man das vielleicht noch irgendwie abwenden kann. Immer schön die Lagerfeuer zerstören. Vorhin kam noch mal was Gutes raus. Lurcher Klumpen sind die blauen. Was haben wir denn hier noch? Das Menschliche Überleben. Menschliche überleben. Oh, Sehr schön. Da ist was versteckt. Sehr gut. Kleines Heilsfragment. Oh, es lädt. So schlechte Grafik und alle lassen, trotzdem muss es zwischendurch laden. Naja. Scheint mir fehl am Platz zu sein. Es ist ein Baum der sollten wir hast du mich jetzt erschreckt? <lacht> Nicht erschreckt. Da kommen sie überall rausgekrochen aus ihren Löchern. Okay, also Kombis sind begrenzt, auch wenn man keine Ausdaueranzeige hat kann man trotzdem nicht unendlich angreifen. Sie macht zwischendurch Pausen in der Kombi. So. Da, jetzt komme ich. So, irgendwas passiert hier. Wir drücken das hier mal weg. Ja. Wer wollt es ja nicht... ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Okay, Friori kann gesammelte Seelen an Vulcrum verfüttern, um Merkmalspunkte zu erhalten. Also man kann hier noch einiges machen. Äh, gibt es ein Menü? Oh, hier gibt es ein Menü. Also hier gibt es Merkmalspunkte, Inventar gibt's und Bewegungsrepertoire. Kann man so also ein paar Kombis lernen. Also steckt einiges drinnen im Spiel. Ah ja, okay. Also hier kann man mit dem Tipp dann handeln dann ist dieser Totenkopf wohl für ihn gedacht. Ja. Nein. <lacht> Aber da. Zeig mir deine Ware. Okay, also kann man Items kaufen. Das ist der Itemshop. Kann auch verkaufen, wenn man zu viel von irgendwas was hat. Sehr schön. Chaosfragment, Magini-Fragment. Okay, sehr einfach für dann. Ja, was bringt mir das? Aufstieg, okay wir schauen mal, was wir davon jetzt wir können hier gesundheit stärke oder magie wir gehen mal hier ein bisschen auf Ges auf stärke Schaden schadet. So. Okay Es geht los. Wilderheim und seine Dämonenzungen se zähren von den Überresten einer Welt, für deren Zerstörung sie mitverantwortlich sind. Ja. Doch trotz seines Durstes nach See hat er sich wohlführend so auf dieser Reise als du. Sehr schön. Okay, hier unten gibt es noch was zum Looten. Liegen noch welche in der Ecke? Da hätte ich jetzt gedacht. hätte gedacht, dass der aufsteht. Hopp. Hier unten ist noch was versteckt. Also gibt es überall noch kleine versteckte Items, die man finden kann. Immer schön die Augen offen halten. Festhalten. Und ab geht's. So, alles ziemlich verschachtelt. Da ist auch wieder irgendwas zu, wo man wahrscheinlich erst dann... Okay. Okay. Was ist nun passiert? Sehr schön. Untergefallen. Runtergeplumpft. Nö, nee, nee, du nicht, mein Freund. Okay, also da muss man ein bisschen aufpassen. Fliegt man wohl leicht herunter. Also ist wohl auch. braucht man wohl auch irgendein Item dafür, um da durchzukommen. Ja, also es steckt viel in dem Spiel, auch wenn es erstmal nach nicht viel aussieht. Die Wurzeln sind unglaublich lang. Ja. Sie scheinen alles über zu also. Haben. Ja, da vorne, wir gucken mal noch, ob das jetzt der Boss ist, den wir gerade suchen. Hinten ist bestimmt noch was versteckt. Ah, ja, ja, klar. Hallo. Willkommen zu meiner Party. Schön, euch kennenzulernen. Renn hier mal ein bisschen. Hoch. Hier geht uh. okay, Hier geht's nicht drüber. Hier geht's weiter. Da oben ist aber auch einer. Und zu dem, genau. Wollen wir hin? Hello, mein Freund. sie schon noch was größer aus. Ja. Falsch gedacht. Ja, was diese großen blauen Typen sind, ich glaube, die haben einfach nur sehr viel von diesen Seelen. Lurker-Dingern. Genau, 400 Stück. Hier gibt es jetzt noch jede Menge andere Wege, wobei der hier noch zu ist. Da wird wahrscheinlich dann noch ein Stück wachsen. Und oh, der Baum hier ist, da hockt wohl irgendwo den. Nächste Sünde auf und wartet gleich, hier auf uns. Und wenn ja, wer? ja, hier ist ein Checkpoint, das heißt, hier ist bestimmt gleich Bossfight. Vermut mal, dass dieser Typ dann auch gleich jemand noch ein Checkpoint ist. Ja, komm, hier nimm meine Seelen. Schnapp dir die Seelen, mein Freund. So, ich brauche noch mehr Schaden. Belegte Fähigkeiten, sehr schön. Gucken wir mal kurz, ob hier der Boss ist. Ansonsten reicht es dann auch für heute. Uh, ein Mensch. Ich das wird zwei. Mehrere Menschen. Ja, Ja, ja, ich Brückenstein, ein verzauberter Stein der Welt. Der Schaffer Magie in dem Wohn gewährt den sofortigen Transport eines Menschen direkt nach Haven. Ah, okay. Kann ich ja den Menschen helfen. Sehr schön. Aber von unserem, von unserer Action sind ist immer noch nichts zu sehen. Ja, wir machen hier einen Cut. Also wir haben einen Menschen entdeckt. Der sieht ja cool aus. Die haben ordentlich was drauf. Oh hier, die gibt man Sehr schön. Also damit verabschieden wir uns ladet euch runter. Lohnt sich auf alle Fälle, wenn ihr ein bisschen auf Hack and Slay steht, bisschen leichte Kost. Story ist jetzt nicht so sehr Bringer, vermute ich mal, zumindest von dem, was ich bisher mitgekriegt habe. Also, ladet euch runter, sage ich nur. Lohnt sich auf alle Fälle. Macht's gut. Euer Rookie, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. So Leute, das war's wieder für heute.